Willkommen zurück, Reisende. Heute spielen wir mal Mortal Shell. Keine Ahnung, was das ist. Oder was wir machen müssen. Das sah aber ganz witzig aus. Und werden wir das mal testen. Einblick der Weisheit. Erfahrung. Ich benutze diesen Gegenstand um... Ja, klar. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Noch... Jenseits der Welt des Bekannten wartet die Schwelle darauf, überschritten zu werden. Sterblichen Hüllen sehen sich nach Sinn. Sie warten auf. Ja. Okay. Die Haut. Sind wir... Oh ja, wir sind ja cool. Ah, okay. So können wir schneller laufen. Okay. Denk mal, wir müssen hier hin, wa? Ja, super, da ist einer und wir haben keine Waffe. Das ist jetzt aber ja ungut. Hier irgendwo eine. Der killt uns doch jetzt. Uh, warte mal. Wir können Sie den Körper verhärten? Linke Steuerung. mit dem der Leertaste funktioniert ja noch nicht so Ausgerüstete Waffe, geweihtes Schwert. Schwere Schwert mit einem Hohlraum im Inneren. Wenn okay. In beim Angriff verhärten. yeah Das mit dem Verhärten funktioniert nur bedingt. Gegenstand aufnehmen mit E, Mausrad, Gegenstände durchhalten, Gegenstand nutzen. Inventar E. Um Gottes Willen. Ja, blind, ey. Ergängliches Zeichen. Benutze diesen Gegenstand, um dessen Effekt zu erkennen. Noch zehnmal einsetzen, um mehr Details zu bekommen. Gegenstand benutzen. So eine Ausdauer und eine Lebenssonst. Oh, jetzt. Das mit dem Verhärten funktioniert ja mal gar nicht. Gehen ja sowas von drauf. Nutze diesen Gegenstand, um dessen Effekt zu erkennen, noch viermal einsetzen. Okay. Also wenn man linke Steuerung drückt und linke Maus das gleichzeitig, klappt das Verhärten auch nicht immer. Ein Turm brummt, wo ein schweigendes Wesen über sein Schicksal siniert. Das war jetzt Ja, und jetzt beim zweiten Mal klappt es wieder nicht. Ah. Faszinierend. E-Kriechen. Sehr langer Gang. Das Spiel erinnert uns nochmal, wie es heißt. Oh, hier geht's aber sehr weit. Müssten wir nicht in diesem Riesen... Okay, was ist jetzt kaputt? Müssen wir nicht in diesem Riesenfisch sein? Frag mich ja, wenn wir so kriechen, wo ist unser Schwert? Oh. Hm. Ja, okay. Steinstatuen. Hoffen wir mal. Was ist das da? Hm. Mal gucken, wo wir lang müssen, wa? Das können wir uns aussuchen. Hm, da liegt einer. Hülle angeeignet. Unbekannte Hülle. Ein Mann ist mehr als nur eine Hülle. Sind wir in... Okay. Was haben wir jetzt? Eine Rüstung angezogen oder sind wir jetzt in ihm? Naja. Elgrim. Guck mal, da ist wieder so ein leuchtendes Ding. Gegenstand halten. Zwei Quaddelkäppchen. Gedeiht dort, wo Blut vergossen wurde. Hm. Hä? Haben wir den doch jetzt aufgenommen, oder nicht? Also nochmal aufnehmen geht nicht. Seltsam. Also. Das Spiel hat übrigens coole Farben. Dieser Einblick der Verheblichkeit schimmert matt. Mhm. Noch irgendwas? Da sieht ja aus wie eine Kiste. Naja, so macht man Kisten auf. Simple Laute. Darüber rest. Hm. Da darf man bestimmt nicht lang, wa? Wenn wir runterfallen und tot. Hm. So. Die Kiste da können wir nicht plündern. Mehr ist hier scheinbar nicht. Dann gehen wir mal weiter. Da oben ist auch irgendwas. Können wir da... Irgendwie hier, hoch, oh, oh, ja, könnte klappen. Gucken, gucken. Da wollen wir, hoch, da, da, so, so. Jetzt noch wirst du, wie wir springen. Cool, wir sind runtergerutscht und verhärtet. Ah ja. Was ist das aus dieser Vision? Da hinten leuchtet auch wieder was. Also da sollen wir schätzungsweise hin, aber wir hier ist auch ein Weg. Hier ist eine Fischstatue. Ruhe verschlossen. Da ist eine Bärenfalle. Da ist noch eine. Müssen wir hier auch noch auf Fußboden achten. Hey, da sitzen welche. Cool, jetzt sind wir aus ihm rausgefallen. Was? Eben. Ich kann doch keine Sau lesen. Standen da. war vielleicht nicht so die Idee, die anzugreifen. Fand ich aber schon irgendwie witzig. Okay, okay. Also wir starten hier bei dieser Lampe, die jetzt nicht mehr leuchtet. Also, den Anzug haben wir schon an. Dann laufen wir mal da links. So. Oh, das verbraucht Ausdauer. Okay. Und noch einmal ein bisschen. Hier haben wir wieder so einen krassen Pilz, den wir schon wieder nicht nutzen können. Ist das eine Auflade? Bestimmt, wenn der Kreis abgelaufen ist, kann man da wieder einen Pilz landen. Gut, dann gehen wir jetzt diesmal da lang. Da ist ja auch schon wieder einer. Immerhin ist er diesmal alleine. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das mit diesem Verhärten haben. Da ist auch noch einer. Okay. Wie schnell fallen wir denn aus dem Typen raus. Ach, kann ja wohl nicht wahr sein. Schwellender Streitkolben, Ausrüstung. Weht aus dem schwillenden Kopf des Streitkolms. Hm. Oh Gott, das Neuladen dauert ja ewig. Hm. Wir haben linke Maustaste und rechte Maustaste, einen leichten und schweren Angriff. Blöde Pilz jetzt mal fertig. Wie war denn das? I, ne? Warum muss man eben Inventar eigentlich blind werden? Verbrauchsgut, ja super, was macht das? Wie kann der laute Verbrauchsgegenschein sein? Unbegrenzte Nutzung. Jetzt. Ah, cool. Äh, super, wie. Hm. Wie wähle ich die denn jetzt dann aus? Die Laute können wir so oft benutzen, wie lustig sind. Hm. Wie. Oh, warte mal, da war doch. Ah, Q war das. Ja, cool. Also jetzt wieder aufstehen. So. Machen wir jetzt zehnmal, dann kriegen wir ja irgendwas über die Laute raus. ne? Also wie er aufsteht ist schon sehr seltsam, muss man ja mal sagen. Dann können wir ja bestimmt dann auf den Pilz wechseln oder so. Vielleicht heilt er uns ja ein bisschen. Ja, gut, Ich habe da keinen Bock mehr drauf so Träuber reset Pilz vier Pilzen. Hm. dann knallen wir jetzt hier mal ein paar um Butter dann auf Kuh Kuh okay so ein Keine Ahnung, was ich gemacht hat, hat funktioniert. Oh, wir regenerieren Leben. Ah, das ist die Wirkung von dem Pilz. Hier, okay, also der scheint uns nicht zu vergiften, sondern zu heilen und übers Zeit sogar. Cool. Also sollten wir immer diese Pilze einsammeln. So, da liegt was Funkeliges: Alkohol. Ah, ah, super. Minderwertiger Schnaps. Hat man bei den Wegelagerern auch erwartet. So. Scheiße. Er. wir voll nicht gesehen. Alter, der hat einen Armbrust auf uns geschossen. Wir sollten vielleicht nochmal so einen Pilz schnabulieren. Ah, regeneriert 30 Gesundheit über 30 Sekunden. Na, da steht's auch. So. Die Typis bleiben da hinten. Das auch schon mal gut. So. Hatten wir jetzt doch hier noch welche. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Treff doch mal. Ach ja, klar. In der Gestalt ist Einschlag tödlich, oder wie? Ist mit diesem verheerten so eine Kunst für sich. Und die Tasten liegen alle so weit auseinander. Oh Gott, das Neuladen dauert echt ewig. Oh. Falsche Taste. So da wollen wir links. Was war das jetzt? Ah. Oh. Also, hier wieder können wir so... Oh, können wir noch nicht. Okay. Hm. Dann gehen wir mal... Oh, da liegt was Rotes. Das ist neu. Da ist noch einer von den Dulis? Wir brauchen einen Pilz. Ja, ist klar. Ach, man hätte in den Körper zurückgehen können, scheinbar. Aber das Pilz benutzen hat so lange gedauert jetzt, dass wir währenddessen nichts machen konnten. Ab und zu hakt das auch irgendwie ganz komisch. Also nicht das Spiel so, sondern das können wir angreifen. Das dauert ganz schön. Aber vielleicht ist dieser Pilz jetzt ja wieder fertig. Aber mal im Ernst, der Speicherpunkt ist am Arsch der Welt. So, direkt auf den Pilz wechseln. Müssen wir die schon wieder alle umhauen? Alter, dauert voll bis wir nochmal zuschlagen. Ja, komm her, Patzke. Ich Lauf doch jetzt nicht zu dir. Er hat die Ruhe weg, der Typ, wa? Ja, ja. Futter im Pilz. Müssen wir den Pilz mal kurz abwarten. Weil da ist ja noch ein Typ mit Laute und rechts oben ist auch noch einer. Unten ist auch rechts eine Anzeige. Wir haben 198 von irgendwas und eins von irgendwas anderem. Keine Ahnung. Warte, es geht ja auch wenn wir laufen, ne? Ja, cool. Wo war der Typ? Ach nee, ist nicht wahr. Das dauert richtig lange, er wir was machen können. Jetzt bin ich schon wieder in so eine kack Bärenfalle gelaufen. Schon wieder eine. Ich gehe kaputt. Legt hier überall Bärenfallen aus. Echt? Der ändert manchmal beim Schlagen die Richtung. Was zum Henker? Jetzt sind wir tot, obwohl wir nur aus ihm rausgefallen Ach, ist doch Scheiße schon wieder da. Müssen wir auch noch einberechnen, dass er beim Schlagen die Richtung ändert, ist ja nicht für... Und jetzt müssen wir wieder so weit laufen. Was Spiel, in dem man laufen muss. Ich wollte einfach nur gemütlich hier ein paar Leute schnitzeln Aber die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Da können wir nicht auch einfach da lang laufen? Wir müssen ja scheinbar da nur hoch, ne? Was ist denn hier? Ja, okay, da kommt irgendwas. Der schwere Angriff. Oh Gott, der da ist aber größer, du. Ja, da will ich nicht hin. Schwere Bärenfalle. Also, hier können wir auch hoch. Also, drei. Ja, Zwei am Armbrust. Gut. Da gehen wir nicht lang. Dann gehen wir jetzt mal. Auch einer mit Armbrust. Wie sollen wir das denn machen? Und so einer mit so einem Riesenknüppel. Wenn wir bis zu dem gehen, trifft der uns noch 100% mit der Armbrust, oder? Ja, genau, komm her, Lackaffe. Boah, Alter. Ja, das verhärtend geht ja nicht mal lange. Ja, ich hab eh gedrückt, mach doch was du willst, Spiel, ey, also mal im Ernst. Hätten wenigstens das neue Laden schneller machen können. Ihne Fresse. Oh, interessiert mich gar nichts hier über das komische Messer da. Lauf da hin. Wahrscheinlich auch nicht sinnvoll an den Fatzken einfach vorbeizulaufen. Ne? Aber hier der Pilz ist immer noch nicht fertig. Sie sollen da irgendwie hoch. Hat uns diese komische Vision ja gesagt. So. Ja, das Verhärten funktioniert ja mal überhaupt nicht. Und pass auf, jetzt ich in den Kerl rein geht nicht. Ja, leckt mich. Er Christian ja mit dem Spiel. Aber oh, das dauert alles so lange. Was haben sich bei so langer Ladezeit gedacht. Oh. Auf Schlampe. Los. Lauf mal einfach an den vorbei, Alter. Glaub, so voll jetzt hier. ex Pilz fertig? Ah. Pilz ist fertig. Direkt auf Pilz wechseln. Was macht denn das andere Ding da eigentlich? Ah, steht nicht dran, war ja klar. Ja, ich hab keine Zeit. Hm, hier sieht irgendwie falsch aus. Hey, wir haben es nicht mal eingesammelt, so eine Scheiße. Also im Vorbeigehen e drücken funktioniert nicht. Super. Hm. Wir probieren es mit dem Fetzer da oben. Hier put put put. Das Stück. Ja geil, wo kam der näher? Boah Alter, das, der die Richtung ändert beim Schlagen ist überhaupt nicht sinnvoll. Ja, mm -hmm. ein Schlag von diesem... Oh ja, und hier guck mal, wie lange es dauert, er der aufsteht. Boah, fick dich, ob du E drückst oder Peng, ne? Die in dem Spiel, ja. Aber jetzt dauert das wieder so lange. Die Ladezeit des Todes, ey. Meine Fresse. Oh, ich laufe. Oh, oh ja, fick dich. Falsche Tasse gedrückt. Ja, äh, ich bin außer Puste. Wo äh, äh. wir denn da? Verdammte Scheiße. Ja, Alter, jetzt hat er schon wieder die Richtung geändert. Was ist denn sein Problem hier, Alter? Ja, und die können uns von hinten treppen, oder was? Leck mich doch am Arsch. Oh, hier, jetzt kommt... Ibili's Freund. Boah, echt mal. Schlag doch nach vorne. Was soll denn die Scheiße? Er lebt ja immer noch. Ja, hier, komm, geht's drauf, ey. hat mir so schwer? Ich, er? Hm, keine Ahnung. Hat mein So, lauten Fatzke und da ist er noch einer. Ja, mir ja, mich nicht so an, du Penner. Und deine Axt bist auch scheiße. werden jetzt die Geräusche hier gemacht? Hilbilly. Ja, wohl nicht wahr sein jetzt hier. Ah, guck mal. Er ist in die dämliche Bärenfalle gelaufen, die direkt wieder aktiv ist. Willst du mich verarschen? Die Angriffe kosten Ausdauer. Ich könnte kotzen. Oh, da ist noch einer von den Versorgern. jetzt. Oh, ja, klar. Ich drücke nach rechts. Wo läuft da hin, nach Links, in die dämliche Bärenfalle. Ich sag, ja, hier frissen Pilze. Pilz, ey. Eine Fresse. Wahrscheinlich kommen wir jetzt hier rum nicht da hoch, wa? Würde mich jetzt nicht wundern. Was ist denn das hier? Ah, auch so ein Pilz. Also ich höre... So. Ah. Das hört sich sehr groß an. Ja, noch so ein Pilz. Ach nee, uh, das ist ein anderer Pilz. Was ist das für ein Vieh? Und vor Dingen, wo ist es? Eine Tür. Was für ein Vieh macht denn hier so eine Geräusche? Hm. Ja, geil, hier liegen direkt auch mehr Bären fallen. Was zum Henker? Alter, was war denn das für ein Frosch? Alter, wie sind vergiftet. Sehr Frosch greift uns an, Walter. Stimmt mit dem nicht. Oh Gott, das Gift... ...geht ganz schön lange. Eigentlich wollte ich zu diesem Schrein, Statue oder was auch immer. Ach oh Gott, da ist noch so ein Riesenfrosch. So. Hm. Wir sind nicht nah genug dran. So. Muss man bestimmt einsammeln. Wir können da hoch, aber hier ist eine Tür. Bom, von Fallgrim. Ja, ja, hier wollen wir ja auch bestimmt hin, ne? Oh Gott, ist die Kamera weit weg? Oh nein. Einzoomen geht nicht. Gott, nicht die die anquatsche, bringt die uns doch rum, oder? Pray, what way would and you may call me Sester Janessa. You're uninitiated in the Refeard's mysteries, I see. What a curiosity you are, wearing a man like a shell. You've awakened him, but you know nothing of him yet. Fetch me one of his mementos and some tar too, and I'm sure we can stir up some recollections. Of course, First you must find his name. Oh fuck, dafür brauchen wir das. Aber wie ist das weniger geworden? War das nicht mehr? muss den Namen dieser Hülle erfahren, um ihre Macht zu erwecken. Einblicke. Null, wir haben noch einen. Ta, was in Gottes Namen ist Ta? Ja, krass haben wir nicht. Kommen wir das? Hm. Stimmt, das schnitzeln, oder? Also hier bei der alten mal irgendwelche Sachen freischalten. Das ist ja schon mal krass. Übrigens liegt da ein Bumerang auf dem Boden. So. Man kann hier bedingt um die Ecken gucken. Das stimmt mit denen nicht. Ah, okay. Die geben uns scheinbar immer so einen Hinweis, wo wir langen müssen. Dass das bei den Bären fallen mit den Frischen. Oh, da liegt ein Typi. Also müssen wir am besten jetzt als erstes. gut dann gehen wir uns jetzt mal noch mal zu diesen Killerfröschen. aber erstmal gucken wir jetzt mal hier ich oh nee, nein nein geh zurück geh zurück geh zurück scheiße da war einer Oh, nee, da ist so ein Riesenfatzke. Ja, ja, lo, geh rein, geh rein, geh rein. Oh Gott, das Kommt der nach? Gut, also da gehen wir nicht lang. So. Ich weiß, da ist noch eine Treppe, aber gucken jetzt bei diesen Killerfröschen. Da hinten, bei diesen ganzen Fallen, müssen wir lang. Gott, ich lade schon bestimmt in eine rein. Außerdem gibt es hier immer noch dieses Geräusch von so einem Riesenvieh. Hm. Ich denke mal, die Fallen liegen wegen dem Riesenvieh hier, weil da liegen Haufen Leichen. Oh Gott, ja, man sieht da was. Wir gehen noch in der Brau drauf. fragt mich, was für ein Radius diese komischen Fallen haben. Einblick in... Einblick in deine Hülle. Einblick in meine Hülle. war dadurch dieses... Ah, nee, aber hier, wir haben jetzt so von diesen... Rechts unten, diesen Einblicken, haben wir jetzt zwei... Ah, wir haben davon keine mehr. Okay. Also das müssen wir wohl auch sammeln. Mehr März, das viel uns instant. Oh, Herrgott, wie sollen wir das denn machen? ich kann gar nichts machen. Voll cool. Wie soll ich das Vieh denn besiegen? Mal ganz im Ernst. Also dieses Verhärten hat einen Cooldown oder so. Also das Vieh schaffen wir ja mal im Leben nicht. Unbekanntes Abbild. Hm, noch viermal. Oh, krass alter, wie stehen bei der Alten? You're wak. Good. Please, take this mask. It's not unlike my own. It reveals the way of all fleisch. Beyond life and death. Where spirits pass across the threshold. But your spirit is bound here. Unwilling to go on. Perhaps it has an obligation left to fulfill. Jetzt haben wir null von dem Zeug. Also mit jedem Tod wird das zurückgesetzt. Also kriegen wir das durch Schnetzel. Also ganz viele von diesen Lackaffen töten. Und dabei nicht verrecken. Ja super ey. Können wir eigentlich immer von diesem göttlichen Ah cool. Also man kann die immer anquatschen. Hm. Also, ich denke mal, das Vieh zu besiegen, müssen wir stärker werden und da brauchen wir diese Upgrades für, wa? Aber dann müssen wir jetzt hier schon wieder alle neu töten, oder wie? Ich habe auch überhaupt nicht drauf geachtet, wie viel es... Ja, krass, wir kommen da nicht hoch, oder was? Was ist denn das für ein Trick? Wie viel wir bekommen pro Typen, den wir töten... Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Geweihte Schwert. Benötigt Gegenstand. Mechanischer Stachel. Waffenverbesserung anwenden. Das geweihte Schwert hat eine leere Einlassung in der Mitte. Schmolzener Stachel. Bastille reparieren. Werkzeug benötigt. Also, das hier, damit können wir irgendwie unser Wert verbessern. Und hier können wir uns, naja, so eine Art Armbrust basteln. Okay. Und hier sind. Oh, krass, was ist denn das? Hier gibt es scheinbar dann verschiedenste Waffen. Wann das jetzt? Das soll ich fragen, Alter? Da steht ein riesen... Weiß ich auch nicht. Vogel? Heiliger Stoff. <lacht> Heiliger Stoff. Am Ernst? Das Vieh hier lebt doch. Zum Henker geht hier eigentlich ab. Siegel entfernen, ja, super Idee. Kacke ich jetzt erst lesen sollen. Fleck. Gegenstand der halben Fleckt ist. Okay, wir müssen irgendwas für ihn organisieren. Beflecktes Siegel. Der alte Gefangene hat dir das befleckte Siegel geschenkt. Wir haben es ihm geklaut, aber okay. Es ermöglichte ermöglicht dir, gegnerische Schläge zu parieren und Angriffe zu unterbrechen. Das Siegel warnt dich auch vor nicht parierbaren Angriffen. F ist parieren. Ich gehe kaputt. Was soll ich noch alles gleichzeitig drücken? Alte Gefangener hat dein Siegel mit Macht durchgezogen und gibt deiner Parade die Fähigkeit, einen Gegner empfindlich für einen verstärkten Konter zu machen. Das Siegel benötigt eine große Menge Entschlossenheit, um solch eine Infusion nutzbar zu machen. Das Ausführen eines verstärkten Konters heilt dich. Oh Gottes Willen was? F. Parieren verstärkter Konter erfordert Entschlossenheit. Also F, linke Maustaste, oh Gott, wer soll sich das alles merken? Wie kriegen wir jetzt diese Entschlossenheitsanzeige? Okay, also wir können jetzt mit F kontern. So. Ja, okay, da kommen wir auch zu ihr oder was? Ernsthaft, man, dafür war die Treppe. Hier ein Typ in der Laute. Hm, das wäre jetzt ja gut. Das ist doch bestimmt geht. Jetzt alles wieder flöten, wenn wir jetzt sterben, oder? da ist doch eine Statue oder ist das nur ein Baum Er nee, ist nur ein Baum was sind sie denn also ich höre sie aber ich sehe sie nicht Sind sie denn hin? Also. Hä? Äh. Da sind sie. Also wir triggern die auch, wenn wir über den sind. Könnten ja jetzt mal. Ja geil. Dauert übelst lange. Bis er auf F preparieren wechselt. 132 haben wir jetzt davon. Oh, uh, Einblick. Ein... Einblick der Weisheit. Ja, was? Hä? Gegenstand erhalten. Einblick der Weisheit. Wieso kann ich den da nicht benutzen? Krass, das Spiel will mich verarschen. Ah, unsere komische gelbe Anzeige ist voll. So, aber er heilt mich der Angriff. F und dann Angriff. Warte, oh, die wollen über bären fallen. Gut, dass man die hört, aber nicht sieht. Ja genau. Dort. So. Gucken, hier sind ja, ja überall Bärenfallen, das ist ja nervig. Da hinten ist einer. Ja, greift doch an. Warum sind wir denn jetzt... Oh, ja, fick dich, ey. Also, so. zum Henker sind wir denn jetzt gestorben? Oh, nee, jetzt geht das wieder los. Also, bis auf diese Ladezeiten, ne? Und dafür, das. Ja, geil, laber mich nicht voll hier jetzt. Aber wir haben dieses Ding noch. Erstmal ein paar Pilze hier. Hier war auch noch ein kleiner. Wie sollen wir denn diese Anzeige auf 250 hochkriegen? Meine Fresse. Ja, geil. Jetzt dreht er sich nicht mal mehr in die Richtung, in die wir schlagen wollen. Ja, greif doch an! Ja, Alter, mal im Ernst, das Spiel ist doch für den Arsch. Die linke Maustaste drückst oder Peng. Ja. Die Latte, was sie hier drückst. Was soll denn das? Also erstmal schlägt er hin, wo er will. Und dann auch, wenn du linke Maustaste drückst, habt ihr ja gesehen, er bewegt sich kein Stück unser Charakter. Bleibt einfach dumm stehen ja halt die fresse paar findling am arsch ey geh mir nicht auf den sack ja, ich von der steuerung nicht noch so voll da kann ich wahr sein komm ey Ja, drück Och, ob du E drückst oder F drückst, ist es völlig Latte hier. Ja, ja. <lacht> <lacht> appariert hat ja nichts gebracht. Das Spiel ist der letzte Rotz. Er hat sich die Steuerung dann einfällen lassen, dass sie verspätet oder gar nicht reagiert. Also ein Versuch noch, dann habe ich Schnauze voll. Was haben sich denn bei dem Scheiß gedacht? Oh, ja doch die Fresse jetzt. völlig latte, ob du parierst, angreifst. Das Spiel macht was lustig ist. Ja, lauf doch, alter, meine Fresse. Ja, oh, jetzt dreht er sich in irgendwelche komischen Richtungen älter Schwede, ey. Hier und das mit dem Interagieren, das funktioniert auch nur. Sind befreit. Also das hat jetzt 44 von diesen Dingern gebracht. Ich töten wir das links, rechts. Na, ja, wir nehmen den noch. Ja, er hat dran vorbeigesprungen. Ja. Ja, das mit dem Parieren bringt ja mal gar nichts. Ja, komm, bleib tot liegen, ey. Er macht das nicht mal dauerhaft, sondern nur ganz kurz. Oh, so, hier wieder hin. Also, wir brauchen 250. Von den Dingern. Also 22 bringt einer. Da kommt Snackmann. Komischen Pilz. Haben wir noch einen? Ja. So. Da oben sind drei und da sind auch drei. Ja, nur bedingt laden. Wenn das Spiel gerade mal Lust hat. Also. Hm sind nur zwei. Oh ne, sind doch drei, geil. Oh ja, greif. Oh komm, leck mich, greif. Oh, jetzt bleibt da liegen. Echt mal. Ach ja, komm hier, F, F, F am Arsch. Das Parieren bringt einen Scheißdreck. Super für die Entspannung, das Dreckspiel. Mann, ey. Will man mal ganz gemütlich neue ein paar Leute abschlachten und was ist? Oh ja, jetzt laber. Mann, ey, Alter, die Fresse. Wie auf den Sack geht. Das dauert ewig, eh aber 250 zusammen haben, wenn der hier nur Scheiße macht da. Den Scheiß Pilze kann er sich jetzt auch in den Arsch stecken, ey. Oh ja, guck mal. Fast angegriffen. Oh ja, hier Drecksalkohol, der nichts bringt, Alter. Ich schnauze voll da. Ja, bist du tot oder willst du noch mal aufstehen? Ah, geil, ich habe die falsche Taste gedrückt. Komm, lauf weg. Oh ja, komm. Oh Mann, ey. Gut, da war ich jetzt selber dran schuld. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Komm, fressen Pilz, Alter. Und geh mir nicht auf den Sack. Oh ja, komm. Fress Pilz, habe ich gesagt. Oh, jetzt kommen die alle, oder was? Was zum Henker denn das jetzt? Das Parieren hat funktioniert oder was? Ja, komm. Oh, ja, ich drücke F mal im Ernst. Oh, Alter, greif ihn doch an! Was machst du denn? Oh ja, geil. Mhm, ich drücke auf Laufen, was macht da verhärten? Leck mich am Arsch, ey. Gut, wie ihr gesehen habt, das Spiel ist eigentlich an für sich ganz toll, die Steuerung lässt aber zu wünschen übrig, da nur in der Hälfte der Fälle macht, was er soll. Dieses Parieren hat ja das erste Mal funktioniert jetzt hier. Ah, und dann hast du ja auch noch so eine Alte, die den ganzen Tag voll sollst. Also das Spiel wäre eigentlich super cool, um zu entspannten Leute abzuschlachten, aber die Steuerung ist für den Arsch. Ich hoffe, ihr fandet es auch unterhaltsam. Oh, ne? Wegspiel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal gern wieder, aber bei irgendeinem anderen Spiel. Bis dahin, haut rein.